Den Text kenne ich aber nicht durch Zufall. Nee, das ist ein ja. ganz neues Lied. Ein ganz neues Lied. Wie geht das Lied denn? Ja, wie geht das, ja, denn? Wie geht das Ich werde auf gar keinen Fall singen. Ganz es wart ein Krieg am Horizont, hört, hört, hört. Ein Name, der hat den Krieg gesehen, zerstört, stört, stört. Und wenn die Winde voll des Blutes und der Tandelei. Ich denk mir das mal aus. Bronco. es ward ein Krieg am Horizont. Hört, hört, hört. Ein Name, der den Krieg gesehen, zerstört. Stör, hör, und weh'n die Winde voll des Blutes, und der Tante leicht. Bronco da Brachialle kam und setzt uns alle frei. Da wurd sie einst geboren, aus den meinen Breit. Da wurd sie einst geboren und zog uns mit herab, aus den meinen Breit, in des Burges Als du die erste! Ich bin eine äh, äh, Drohne, ja, so wunderschön, oha! Ich bin eine Drohne, ja, so wunderschön, oha! Ich schieß die hier, meinen... Ich mach dich kalt, ich schieß deinen Kopf weg. Ich lass ein Follow da und natürlich ein Kommentar. Abonniert den Kanal und kommt live auf Twitch. Oh, ja, ja, ja. Emma, Emma, ich lieb dich im November. Emma, Emma, und noch im Dezember. Oder? Immer, immer, immer. Ich bin ein Gummibär, ich bin Gummibär, ein Gummibär, genau. ich bin, bin ein da. kleiner, süßer, frecher, bunter Gummibär. Genau, so wie der. Und da, da ist doch so. so, so. Bum, bum, Keine bom, Ahnung. Bom, bom, bom. Ja. Ich bin ein Idee, ich bin ein es bin ein Idee, ich können keine Idee, es können es